In dieser Episode zeige ich Ihnen das Einfügen und Positionieren von Grafiken in Word. Klicken Sie zunächst an die Position, wo Sie Ihr Bild oder Ihre Grafik einfügen wollen, wählen Sie Einfügen. In meinem Fall wähle ich den Online-Bilderkatalog und suche mittels Suchbegriff ein passendes Bild. Damit ich lizenzrechtlich einwandfreie Bilder verwende, markiere ich den Eintrag nur Creative Commons und filtere noch zusätzlich nach dem Typ Clipart. Ich entscheide mich für dieses Bild und füge es ein. Standardmäßig werden Bilder mit der Layout-Option mit Text in Zeile eingefügt. Das bedeutet, dieses Bild wird behandelt wie ein Zeichen. Ich verkleinere es kurz und zeige Ihnen die wie sich das Bild innerhalb des Textes verschieben lässt. Das bedeutet, Sie können nun dieses Bild auch in einen eigenen Absatz einfügen und mittels der Absatzausrichtung positionieren. Es reagieren natürlich auch die Absatzabstände wie bei normalen Absätzen auch. Es gibt jedoch noch weitere Layout-Optionen, die die Grafik in eine eigene Grafikebene verschieben, so können Sie zum Beispiel mit Textumbruch den Text um die Grafik herumfließen lassen oder die Grafik in eine Ebene hinter den Text oder vor den Text verschieben. Entscheidend ist hier die Option, wie die Positionierung vorgenommen wird. Sie können mit den Einstellungen mit Text verschieben bzw. Position auf der Seite fixieren, kontrollieren, wie sich die Grafik beim Einfügen von weiteren Texten verhält. Momentan zeigt mir der Objektanker an, dass diese Grafik in diesem Absatz verankert ist. Das bedeutet, wenn ich vor diesem Absatz weitere Absatzmarken einfüge, wird der Absatz darunter und somit auch die dort verankerte Grafik mit verschoben. Möchte ich das nicht, wähle ich die Option Position auf der Seite fixieren und auch beim weiteren Einfügen bleibt die Grafik stehen. Wollen Sie sicherstellen, dass der Objektanker in diesem Absatz verbleibt, müssen Sie weitere Optionen anzeigen und können hier festlegen, dass dieses Objekt mit dem Absatz fest verbunden ist. Das wird mit diesem kleinen Schlosssymbol symbolisiert. Auch wenn Sie die Grafik weiter verschieben, bleibt sie in diesem Absatz fest verbunden. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass alle Grafiken immer an der gleichen Stelle positioniert bzw immer an der gleichen Stelle verankert werden, verschieben Sie den Anker zum Beispiel immer in die Überschrift. Dazu muss ich allerdings zunächst die Einstellung Verankern aufheben und kann dann den Objektanker verschieben. Egal wo Sie nun diese Grafik positionieren, Sie wissen immer, in einer Überschrift sind alle Grafiken verankert.